So. ja, so Musik auch wir sind sehr gut in Public Relation nicht so gut in Mathematik nee, also hoffentlich eher das Gegenteil und jetzt hier Radiant, was zum Teufel ist ein Radiant für die physikalische Größe gibt es mehrere Einheiten ja? für die Länge gibt es beispielsweise die Einheiten Meter, Dezimeter, Zoll, Meile für die Zeit, keine Ahnung, Stunde, Sekunde und so weiter so fort für die Größe für die physikalische Größe keine Ahnung Masse also was so grob gesagt das Gewicht das ist Kilogramm Tonnen und so weiter also die Einheiten gehören zu einem sogenannten Einheitensystem oder metrischen System manche Einheiten wie beispielsweise das Zentimeter oder die Sekunde gehören zu mehreren solchen Systemen für die Messung einer Drehbewegung und das ist jetzt eine physikalische Größe die Drehbewegung verwenden wir in der Regel den Winkelgrad Schon uns bekannt, glaube ich. Ein Grad ist 100, äh, ein 360-Stell, eine ganze Drehung. Also eine ganze Drehung, wuh, damit 360 Grad. Bei Rechnungen allerdings in der höheren Mathematik und in der Physik hat sich gezeigt, dass eine andere Einheit sogar notwendig ist. Der Radiant, Rad geschrieben. Eine ganze Drehung ist 2 Pi, also Kreiszahl, 3,14159 und so weiter und so fort, Radiant. Mit Schlussrechnung können wir daher sehr einfach zwischen den beiden Einheiten umrechnen. Also genauso wie bei Meile und Kilometer, ja, wenn wir 5 Meile haben und die sind nach einer von mehreren Definitionen 8 Kilometer, ja, 5 Meile 8 Kilometer, also wie viel sind dann 30 Meile, Schlussrechnung, 8 mal 30 durch 5, also 48 Kilometer und so genauso kann man auch hier umrechnen also 2 Pi Rad eine ganze Drehung das ist 360 Grad und wie viel sind zum Beispiel 60 Grad das ist 60 mal 2 Pi durch 360 Pi Drittel Radiant 360 Grad sind 2 Pi Rad also umgekehrt jetzt hier die Grad berechnen Pi Rad so ein Pi Rad wie viel ist das die Hälfte, also 180 Grad und so können wir alle Umformungen und Rechnungen machen. Und das war Es ist keine große Sache. Danke sehr.